Willkommen zurück zu Ahead in Time. Beim letzten Mal haben wir einen Laserstrahl bekommen. Und, äh, ja, ich schätze, wir haben auch unsere Seele verkauft. Ich schätze, das ist auch noch passiert. Also, da wir unsere Seele verkauft haben und nun für irgendeine so schattige Figur arbeiten, müssen wir nun den Contract weitermachen. Denn wenn wir das Finale erreichen wollen und somit unsere Seele befreien wollen, tja, dann müssen wir die anderen Level auch noch machen. Also machen wir weiter mit... Akt 2, Subcon, Brunnen. Denn den haben wir jetzt scheinbar gefunden. Oder wenn wir jetzt scheinbar finden. Der liegt ja auch noch in unserem Vertrag drin, dass wir das machen müssen. Nur leider haben wir erfahren, dass wir mehr als einen Vertrag haben und somit, ja, noch ein bisschen mehr machen müssen, als es anfangs drin stand. Okay, da müssen wir hin zum Brunnen. Ich hoffe, da kommt nicht Mario Morgano und klaut mir mein Bike. Das wäre nicht so schön. Na gut. Wir sind wieder ganz am Anfang. Du bist auch wieder hier. Welcome, young one. Welcome, young one. Ja, Leider bin ich pleite, nachdem ich das Laser den, den Laserschuss gekauft habe. Und warum ist hier eigentlich... Du musst die Feuergeister finden, um diese Wand zu brechen. Aber ich habe das doch schon gemacht. Hä? Oh, hey, da ist er hier. to be cleaning the world kid. It's deep inside the swan, but it's big enough, even a kleiner thing like you can't miss it. Try not to trip and hit your head at the bottom. <lacht> uh, okay. Also laut ihm sollen wir jetzt Richtung Brunnen, aber Moment was denn hier keep out? Na gut, weit kommen wir ja auch nicht. Obwohl. Echt? Dann fahren wir mal hier lang. Denn er meint, hier ist der richtige Weg. Ich, ich hab keine Ahnung, Leute. Ich fahre einfach nur wild herum und hoffe, dass ich was finde. Ich hier stehen. Äh. Wir äh, werden eingesaugt! Und jetzt kann ich nichts machen. Okay, also es ist schon Treibsand, könnte man meinen. Ah, okay. Ich kann nur für eine kurze Zeit drauf dann bin ich D. Egal wie, wo, was. Also, schnell vorbei, nein, habe ich gesehen. Aber vor allem, dass sie mich auch so viel langsamer machen. Nein, komm schon. Ah. Oh, Au, slide, und das Banana Peel. Hä? Äh... Uh, alles okay, Brudi? Was zum... Okay, lass den mal alleine. Ich glaube, wir sollten einfach mal den normalen Weg gehen. Ja, also ich meine, ist doch interessant, was wir jetzt alles finden können. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, komm, fahren wir weiter. Äh, wo soll es was geben? Hier? Geht's hier lang? Also ich schaffe den Sprung auf jeden Fall hier hin. Ja, und nur, ist die Frage. Hier kann ich stehen. Auch wenn es ein bisschen durchsichtiger ist. So kommen wir hier hoch. Aha. Hier sind jetzt... Hier sind jetzt... Ja, wie, wie sage ich das? Sie sind Blätter an den Bäumen. Oh Gott, ich bin, ich bin äh, total verloren gerade. Vielleicht merkt man es, aber... Ich bin ein bisschen überfordert mit dieser Situation. Ich meine, guckt euch Headkit an. Sie ist auch total überfordert. Keine Ahnung, wo lang. Und ich glaube, dass sie soll mir sagen, dass hier Wall Jumpen kann oder sowas. Ja, I guess. das war schon mal nicht verkehrt. Und dann kriegen wir eine Kiste mit Einwohnermaske Garn. Das ist echt gruseliges Garn. Ich brauche zwölf Garn zum Nähen, aber habe ich nicht schon richtig viele? Ich habe acht Stück. Okay, dann können wir das ja bald machen. Bald, wenn ich mehr Garn finde. Okay, mehr ist hier nicht, nur das Garn. Na gut, dann weiter geht's. Hier ist ein Herz. Das nehme ich gerne mit. Dankeschön. Hast du was zu sagen? Okay, da sagt halt nur das gleiche wie sonst immer. Ah ja, stimmt. Wir können das hier nochmal versuchen. Dass wir dies hier schaffen. Warum fliegt das in der Luft? Yeah! Noch mehr Gun! Let's go. Finden wir noch mehr? I hope so. Ja, da hinten ist zum Beispiel noch was. Hier. Noch ein Garn. Hä, okay, aber... Muss ich hier einen Apfel irgendwie hinbringen? Da hinten ist ein Apfel. Oh, sag mir jetzt aber nicht, dass der Wurm da unbedingt rein will. Ah, hat mich schon gesehen, aber... Bin noch dran vorbei. Okay, komm, komm, rein da, rein da, rein da. Und, und, und... Let's go! Nur noch zwei Stück? Oh. Naja, wie auch immer. <lacht> wie auch immer. Oh, da hinten leuchtet noch was. Noch ein Gar, noch ein Gar, noch ein Gar, Gar, Gar. Nein, ein Geschenk. Geschenk? Okay. Haben wir einen Wurm in der Nähe irgendwo? Hier haben wir einen Wurm. Komm mal rein da. Und BAMs. Und schwuppsdiwupps. Wir kriegen eine weitere Kuh. Okay, dann ist die eine Kuh nicht fürs UFO gedacht. Wäre lustig gewesen, aber nee, die gehört zu der anderen Kuh. Zwei Kühe, die umeinander rumrennen. Maybe? Ich weiß nicht. Okay, also hier hatten wir die Feuerviecher. Die jetzt aber aus irgendeinem Grund weg sind. Weird. Also, ja, der haben wir getötet, ne? War das nicht so? Naja, wie auch immer. Wer letzte Folge gesehen hat, der weiß mehr. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal hier runter. Äh, what? Da komme ich doch gar nicht rüber. Hm? Okay, oder? Soll ich hier nicht lang? Also, sie ist eine Kiste. Immerhin. Noch ein Garn. Jetzt noch ein Garn und dann haben wir noch einen Hut. Vielleicht heute schon. Das wäre richtig sick. Kann ich an den Rändern oder so lang gehen? Nee, hier gibt es irgendwie nichts mehr, ne? Ich dachte, ich müsste hier lang, aber. Sch scheinbar nicht. Scheinbar gibt es hier nichts. Dann, ähm, Wo Du könntest du noch was geben. Wo könntest noch ein. Ey, hallo. Gab es hier noch einen Weg? Schau mich mal ein bisschen um. Hä? Was passiert? Hä? Hey? hast <lacht> keinen neuen gefangen. Ich bin immer noch. Ich noch mich... So many times my voice can handle yelling like that. You taking the experience away from other people. <laughs> uh, but since you did step in my trap, I might as well extend our business endeavors. Nein! Fool! <coughs> <coughs> you stepped into my voice and now you must pay the prize. Pay the prize. Uh, jetzt kriege ich einen Burden? Oh nein. Uh, also, also, ja. Was kriegen wir hier? Uh, liefere Pakete zu 10 Männern oder kein. Die folgenden Gebiete des Waldes werden verfügbar sein. Akt 5. Und das? Deine Seele ist ins Plumsklo abgehauen. Ups. Akt 3. Ja, nehmen wir Akt 3. Scheinbar muss ich hier auch wieder das Kapitel neu machen, damit ich uh, beide bekomme. Aber erstmal holen wir uns das hier. Wie gesagt, alles nach der Reihe. Ja. Ne? Yeah! Not a bad choice. This one should be a breeze. You leave all difficult contracts for the though. Okay bin ich hier überhaupt? Hier in der Nähe... Hier in der Nähe, wo das hier war. Hier direkt dahinter eigentlich sogar. Ist hier noch was? Hier hoch? Das sieht so aus, könnte man da hoch, aber ich glaube da ist nichts. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wo ich lang muss. Ich bin noch am Suchen. Aus irgendeinem Grund kam jetzt hier dieses Event. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind hier überall solche Dinger verstreut die man finden muss, um alle Kapitel freizuschalten. Ich weiß nicht. Oh, warte mal. Können wir jetzt hier lang? Ja, doch. Ja, jetzt können wir hier lang. In ein Schneegebiet. Ich hoffe, ich bin nicht richtig. Oh, hier ist wieder eine Falle. Geh mal wieder rein. <lacht> Okay, ist wieder das gleiche. Äh... Das ist exakt das gleiche. Höh? Äh? Habe ich irgendwie einen Glitch ausgeführt oder so? Hätte das gerade nicht passieren dürfen? Weil das ist exakt das gleiche. Ich meine, okay, dann schalten wir halt schon mal beides frei. Okay, aber... Irgendwie weird, dass das hier wieder passiert. Na gut. Okay, das ist das das gleiche. Ja. Ähm. Na gut. Hä? Okay. Ignorieren wir das. Machen wir erstmal weiter. Hier ist ein schönes Schneegebiet. Vielleicht auch mit Äpfeln, wo wir alles wegsprengen können. Das wäre doch mal was. Gefahr, Gefahr. Wieso? Keep out? Wieso? Was ist das hier? Ding! Oh, ich kann wieder außen anmachen. Jetzt okay. kann ich hier durch. Ah, schaut mal die Glocken. Die können ja diese grünen Plattformen erscheinen lassen, oder? Wenn ich treffen würde. Wenn ich treffen Nein. Nicht? Hallo? Doch. Hä? Komische Hitbox. Aber tatsächlich. Die können das erscheinen lassen. Oh, das geht aber noch eine Zeit weg. Oh, das ist noch so gut. Boah, der Laser nervt, den kann ich ja nicht aimen. Aber oh, schaut mal. Mir fehlt ja trotzdem noch ein Block. Hä? Was zum... Ich bin grad in der Luft geklettert? Mach nochmal an. Was zum... hab's auch gesehen, ne? Hier, ich kann hier in der Luft klettern und... Nein! Wartet mal. Wartet mal einen Moment. Ich versuch's es nochmal. Ich glaube, es ist sogar möglich, da hochzukommen. Ah, das ist ein bisschen nervig hier. Ding! Hier hochklettern? Hm, dann halt nicht. Komm. Gehen wir zurück. Gehen wir... Gehen wir zurück. Gehen, gehen wir... Gehen wir einfach wieder zurück. Also, gehen wir einfach... Bro? Ich bin hier einfach stuck. Oder macht er das hier frei, dass er wieder durch kann? Habe ich mich da gerade durchgeglitscht? Was passiert hier gerade? Kann ich das sagen? Ich habe das Gefühl, heute ist irgendwie alles falsch. Alles falsch. Und wieso schaffe ich das nicht mehr? Vorhin habe ich es doch geschafft. Vorhin habe ich es doch fast geschafft. nee ich kriege keine, keine Movement-Abilities mehr. Kann nicht mehr in der Luft springen aus irgendeinem Grund. Das macht keinen Sinn. Vorhin hat es geklappt. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt die Mission neu zu starten oder generell abzubrechen. Aber muss ich ja wohl. Ich bin jetzt stuck. Außer ich mache hier irgendwas komplett falsch. Aber ich wüsste jetzt auch nicht was. Ich kann nichts machen dort. Das ist so weird. Das ist super weird. Weil es vorhin ja auch noch ging. ich kann nichts rücken. Ach, wartet mal. Der Block ist feste wenn der Schalter hier ausgeht. Das heißt, ich warte einfach. Ah, zu lange gewartet. Muss ein bisschen weniger warten. Aber ungefähr so. Jetzt. Ja. Tatsächlich. Und jetzt kommen wir hier durch. Okay. Ich bin also doch noch nicht softlocked. Trotzdem habe ich das Gefühl, hätte ich eigentlich noch gar nicht hingedürft. Oh, warte, das ist ein Wurm und hier ist ein Apfel. Wahrscheinlich soll ich das kombinen. Und dann irgendwo hinschmeißen. Ich weiß nur noch nicht, wohin. Vielleicht geht die Eiswand hier einfach. Wie? Wow, das war aber... Kleine Explosion, großer Schaden. Interessant. Bin ich schon im Brunnen drin? Ich bin... komplett verwirrt, vielleicht merkt man's. Äh... Nimm mal mit. Kalt. Ja, ja, eisig kalt, du. Oh, noch eine riesigere Eislandschaft. Das ist ein großes Gebäude. Wie ist Menschen 3. Wo sind wir? Hilfe. Musik geht total ab. Kann ich schwimmen? Ist das kein Wasser? Das sieht aus wie Wasser finde ich. Na gut. Musik wird intens. Ja, hier ja, haben wir eine Villa. Hallo, jemand zu Hause? Ich hab mich irgendwie verloren. Verlaufen. Ich äh, komm mal in der Hintertür rein, ja? Ist das in Ordnung? Gibt's hier überhaupt eine Hintertür? Hier gibt es viele Herzen auf jeden Fall. Oh doch. Hier ist ein... Äh, ein Eingang. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie so ein einem Horrorspiel. So ein Indie-Game. Indie-Horrorspiel. What? Akt 4, Königin Vanessas Villa. Wo bin ich? Hier dürfte ich doch gar nicht sein. Hä? Ich breche das mal kurz ab, Leute. Weil hier dürfte ich eigentlich noch gar nicht sein. Mein Confact zeigt ja auch... Wo steht denn das? Also doch, wir können schon machen. Aber halt... Eigentlich ist das nicht in der Reihenfolge. Ich verlasse das mal erstmal. Aber interessant, dass wir schon mal gefunden haben für später. Ja, hier können wir das auch schon erreichen. Ne? Akt 3, Akt 5, Akt 2, Akt 4. Ja, können wir alles schon erreichen irgendwie. Also doch dort in die Richtung. Wenn man es. Ah, man guckt direkt in die Richtung, wo man hin soll. Hier soll man direkt lang. Ah! Wie habe ich das übersehen? Wie habe ich das hier übersehen? Das passiert, wenn man in einem Plattformerspiel sich umschauen möchte. Okay. Oh. Uh, ja, die sagen mir genau das mit den Glocken. Habe ich selber rausgefunden schon, aber gut, dass sie es mir auch noch sagen. Oh oh. Nein, nein, lass mich, lass mich, ich bin, an, an Land. bin am Land, Alles gut. Bing bong, macht mal auf hier. Bing bong. Wo ich denn da hoch? So. Und wir kriegen unser letztes Garnstück. Damit sollten wir jetzt genug Garn haben, um den neuen Hut zu machen. Und ich freue mich drauf. Enough to stay chat. Bin ready. Einwohnermaske. Let's go. Oh. Eine Fuchsmaske. Das ist eine echt gruselige Maske. Ich drücke, um wie ein Einwohner auszusehen. <lacht> wie das aussieht. Wow. Ah, ich kann die Plattform einfach jetzt aktivieren. Für eine sehr, sehr kurze Zeit. Aber das ist ja mega cool. Ich kann die Plattform einfach jetzt selber aktivieren mit der Maske gefällt mir I like that Okay Oh, da ist noch ein Garn Ja, sorry, Leute Da möchte ich jetzt als erstes hin Bro Das kannst du mir nicht erzählen Wehe, ich schaff's nicht mehr, komm Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte oh, oh, oh. Äh, Wo muss ich lagen dafür? Moment Komm, komm, komm, genau das ist dumm, dass das nicht gezählt hat. Das ist dumm, dass es immer noch nicht zählt hier. Hallo? Darf ich da bitte drauf? Ah. Hallo, ich will einfach nur drauf. <lacht> das gibt's doch nicht. Spinni! Und wo aus muss denn das denn machen? Okay, egal. Ich hol's ein andermal. Komm, gehen wir in den Brunnen rein. Denn in diesem Brunnen kriegen wir ein neues Item! Wie man hier schon sehen kann, und zwar einen Hookshot! Der hat uns nämlich auch in Chapter 2 gefehlt. Splüsch! Und den schnappen wir uns jetzt. Hier können wir wieder zurücklatschen, glaube ich. Right? Ja, hier können wir wieder zurück. Wenn wir wieder zurück wollen, aber... Nee, wir wollen hier drin bleiben. trauen uns. Nur die Maske ist, glaube ich, nicht die richtige. Ich mag meine Dino-Maske, mein Dino-Hut. Wow, wo bin ich denn hier auf einmal? Okay, danke für noch eine Kuh, Ich mal mit einem Alu-Hut oder halt mit etwas anderem Weißem auf dem Kopf, was auch immer. Boing. Wieso ist hier ein einzelnes Ding? Was, warum? Okay, ich hab's auf jeden Fall. Blatsch, Schwatsch, Platsch. Ha, ha. Womp. Weiter geht's. Schaut mal dort. Was liegt denn da so schönes rum in diesem einsamen Halla... Äh, uh, uh, uh. doch nicht so einsam, wie es scheint. Wer wird eingesperrt? Wer will uns denn hier einsperren? Und weswegen überhaupt? Bumm. Da ist es. Interhaken. Drücke und halte X, also das, was ich mache, um Laser zu schießen, um von Haken zu Haken zu schwingen. Also kann ich nur Laser oder Haken haben? Oh, das ist aber enttäuschend. Außer. Nee, das andere geht automatisch weg. Also ich kann wirklich entweder nur, nur entweder oder haben. Das ist traurig. Ha, wing! Wing! Ha! Okay, es sind immer den Nächsten in der Nähe. Jaum. Das ist nämlich irgendwie ein Zelda. Jaum. Ah, ah, man muss gedrückt halten. Okay, ich dachte gerade so, warum halt? die ganze Zeit gedrückt? Weil man muss. Man muss gedrückt halten, sonst hängt man nicht mehr an der Schnur. Und jaum. Jaum. Ha. Ha. Ha. Ja. Und langsam kriegen wir wieder Geld in unseren Beutel. Aber auch nur ganz langsam. Ja! Aber da oben um mich hin. Seht ihr das? Noch ein Garnstück! Zwar haben wir den Hut schon. Dennoch kann es nicht schaden, das mal mitzunehmen, ne? Okay, schön. War's das? Ich glaube, das war's so ziemlich. Wir sollen hier nur runter für, für den Enterhaken und dann sind wir durch. Ja, so kommt man auch wieder hoch. Oh, oh, das sind wir hier. Ah, alles wird geflutet, Alter. Das ist ja mehr ernst, oder? Okay. Ah, alles wird geflutet. Müssen wir sich irgendwie ausschaffen. Ich sehe nichts. Ich bin wieder auf gelandet scheinbar. Okay, nicht gut. Wo bin ich? Ich sehe nichts. Warum? Warum sehe ich nichts? Wieso komme ich da nicht hoch? Äh, weil ich jetzt mal hier lang muss. Habe ich ein Zeitlimit? Weil das da geht ja Wasser hoch. Ich hoffe es mal nicht. Wie wenn ich hochgeklettert bin? Keine Ahnung. Und Okay, ganz gechilltes Platforming. Man kennt. Ey! ey, ey, ey. Denke nicht, ich hätte dich nicht gesehen, Bro! Oder dich! Okay, kommt nicht runter. Gut. Gucken, dass ich auch keinen Garn übersehe. Hier ist nämlich ein Garn. Das mag ich ganz gerne. Was ist Kein Garn? Was ist denn das? Eine Medaille! Und ein Riss-Token. Mit dem können wir äh, Lotto spielen. Keine Ahnung. Oh, das Wasser ist direkt hier. Das Wasser ist hier. Was hat das denn hier zu suchen? Ah, ich glaube, das Wasser steigt mit uns auf. Okay, das finde ich gut. Mit unserem Progress, wie weit wir es schon nach oben geschafft haben. I like that. Hallöchen, Kumpel. Abum, Abum, Abum. Oh oh, das war zu viel Kraft da! Ah. Ah. Oui. <lacht> Ey! Contract complete! Unseren ersten Cont Contracts. Unseren ersten Vertrag haben wir komplett abgeschlossen. Wunderbar! Jetzt werden noch Akt 3, 4 und 5. Und vielleicht noch mehr. Wuhu, jippie, jippie. Ding, ding, dong. Oh, schon wieder. Wupp. Hier sind wir auch schon wieder. Haben wir einen Zeitriss freigeschaltet? Ja, habe ich mir schon gedacht. Irgendwie war das klar. Ja, Finale kommt immer mehr. Das haben wir durch. Okay, dann machen wir noch das Zeitriss. Wo ist denn das? Ist das da, wo der Brunnen einst war? Nee, es ist komplett woanders. Da waren wir noch gar nicht. Nee, schade, dann können wir das nicht machen. Hm. Na gut, dann schätze ich, haben wir heute mal eine etwas kürzere Folge. <lacht> ja doch, eigentlich schon. Aber wisst was, ihr, wisst, was wir noch machen können? Damit die Folge noch ein bisschen länger wird. Und zwar können wir, falls ich noch einen Platz finde, wo ich die, die Schätze, die wir haben, eintun können, würde ich gerne meine Schätze noch abgeben. Haben wir nicht hier irgendwo noch einen Slot? Kann ich bei dir irgendwas kaufen? Hattest du einen Kompass? Seh, steh still, um dir die Anzeigen zu lassen. 400? Boah, ist aber teuer, du. Ist aber echt teuer. Ähm... Warte, hier gab's noch einen Slot, oder? Tatsächlich, hier ist noch ein Slot. Okay, was wollen wir machen? Das UFO oder die Kühe? Ich mach die Kühe, komm. Mom, mom, mom. Und UFO! Ist das richtig so? Ihr habt das Gefühl, das ist nicht richtig. Oder die Reihenfolge ist falsch. Also die Kuh geht immer noch ganz oben. Nee, tut sie nicht. Jetzt auch immer nicht mehr. Hä? Äh, ja, okay. Keine Ahnung. Lass ich's mal so. Das Teil haben wir schon. Ähm, na gut, vielleicht habt ihr ja Ideen, wie wir das machen können. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann zurückgehen zu diesem Chapter 2 hier und es dann erstmal abschließen. Ich glaube, den stört das nicht, dass wir den Vertrag noch nicht weitermachen. Da hat uns so viele Verträge gegeben. Da kann doch mal abwarten. Ich habe einen davon gemacht, okay? Gib mir ein bisschen Pause. Small break. Aww. Uh subscribe.